Hallo zusammen, ich bin Lara und bin im zweiten Lehrjahr. Ich mache das KV in der Branche Bau und Wohnen. Das ist meine Unterschriftin Jenny. Sie macht das KV im ersten Lehrjahr. Wir zeigen euch heute, was wir so machen. Kommt mit! Hier sehen wir Jenny im Offertbüro. Im Offertbüro werden Offerten für unsere Kunden erstellt, die Interesse an einem Bad oder an einer Küche von uns haben. Wir sind hier an einer Beratung mit einem Kunden. In unserer Ausstellung haben wir sehr viele Produkte ausgestellt, damit wir dem Kunden zeigen können, wie sein zukünftiges Badzimmer aussehen könnte. Die Baukette Schweiz führt unsere überbetrieblichen Kurs durch. Dort lernt man das Praktische in der Theorie. Ich persönlich finde es cool, dass man lernt, in welcher Reihenfolge ein Haus entsteht. Eine andere Tätigkeit von uns ist Sanitär im Shop bedienen. Sanitär kommen zu uns im Shop, wenn Sie Kleinteile oder Ersatzteile brauchen. Das war ein kleiner Ausschnitt aus unserem Berufsalltag. Falls es euch gefallen hat, bewerbt euch doch in der Branche Bauen und Wohnen.